Tatsächlich gab und gibt es dunkle Mächte. Und zwar in unseren Gefühlen. Zu allen Zeiten hatten Menschen oftmals das Gefühl, dass sie von unheimlichen, bösen Mächten bedroht werden, gegenüber denen sie machtlos sind. Sie nannten sie in alten Zeiten Teufeln oder Hexen. Denn wenn auch mancher unter Folter sich als Hexe oder Teufel bekannt hat, so bedauern wir heute diese Menschen, dass sie zu so einem unsinnigen Geständnis gezwungen wurden. Wir nennen sie heute toxisch, egoistisch, narzisstisch oder sonst einen Modebegriff, statt Hexen oder Teufel. Tatsächlich gibt es Menschen, die keine moralische Skrupel haben. Die Fachliteratur nennt sie Psychopathen. Sie machen nach Übereinkunft aller Fachleute nur seltene 1-2% der Weltbevölkerung aus. Und von denen haben die wenigstens eine feste Beziehung. Das heißt, wenn Menschen glauben, ihre Beziehung sei toxisch besessen, dann ist es ein Ausdruck ihres Gefühls und nicht Entdeckung eines realen Teufels. Bei dem Begriff toxisch geht es um eine Beschreibung aus der Einzeltherapie, denn hier wird, richtigerweise, nur die Gefühle einer Seite der Beziehung betrachtet. Für eine wissenschaftlich basierte Paartherapie ist jedoch die Berücksichtigung der Sichtweise beider Partner erforderlich. Deshalb, wenn es darum geht, Denkanstöße für eine geglückte Beziehung zu vermitteln, dann ist der Begriff toxisch wenig hilfreich. Ja. Ich sag's wie es ist, so schädlich wie die Hexenverfolgung.